Anonymous Rebels United Wichtige Informationen und Erklärungen bezüglich der Fake-Kanäle Diese Meldung muss gemacht werden, um unsere Brüdern und Schwestern zu informieren und zu warnen. Nach etlichen Angriffen auf uns seitens einer fallen gelassenen Frau müssen wir folgendes mitteilen, weil es nun ausgeufert ist. Viele kennen die Anonymous Rebels und nachher die Anonymous Rebels United seit Jahrzehnten auf YouTube, Facebook, BitJouter und anderen Kanälen. Mit viel Engagement wurde große Arbeit geleistet mit Videos, Animationen und Beiträgen, die zum Teil andere Kanäle gespiegelt haben. Danke dafür. Neun YouTube-Kanäle wurden in der Zwischenzeit gelöscht. Auf Facebook hatten wir über 20 Seiten. Auch gelöscht. Andere Kanäle sind noch vorhanden und wurden umbenannt, weil unser Name beschmutzt wurde. Vor etwa drei Jahren haben wir angefangen mit einer Frau zu kollaborieren, welche nun auf einem Rachefeldzug gegen uns ist und unseren ursprünglichen Namen missbräuchlich benutzt. Es gab unlösbare Meinungsverschiedenheiten innerhalb unserer ehemaligen Gruppe. Soweit es bis jetzt bekannt ist gibt es Kanäle auf YouTube und auf Telegram. Wir ursprünglichen Anonymous-Rebellen haben mit diesen Kanälen nichts zu tun. Wer uns schon länger kennt, kann das Fehlverhalten ganz klar erkennen. Wir distanzieren uns von diesen Kanälen und von der rach- und geltungssüchtigen Frau. Wir möchten keine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen und deshalb werden keine Details bekannt gegeben. Sollte es die Situation in Zukunft erforderlich machen, so werden wir uns weitere Schritte vorbehalten. Die Links zu unseren noch existierenden Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Auf Mainz und Dube respektives t wurden die Kanäle nicht umbenannt. Wir werden in Kürze das letzte verbleibende YouTube-Konto löschen. Wir lassen uns nicht länger tyrannisieren und verlassen diese faschistoide Plattform. Wir danken allen aufrichtigen Menschen, die unserer Idee treu und loyal geblieben sind. Wir alle können uns in vielen Dingen irren und sie falsch interpretieren, aber tief im Inneren wissen wir alle, dass wir mit der Liebe nichts falsch machen können. Sie kann nicht versagen. Beste Grüße. Anonymous Rebels Unknown United Notabene anschließend ältere Mitteilungen zum besseren Verständnis. <lacht> Das hat uns sehr geschadet, ich. Liebe Zuhörer, es ist effektiv so. Anonymous ist eine unsterbliche Idee, aber die echten Menschen ohne Ego, Geltungsdrang, Eigensüchtigkeit, Profilierungssucht und so weiter. Hinter unserer Idee sind Müde. Müde, weil sie im Stich gelassen wurden. Viele sind Betrügern aufgesessen. Das hat uns sehr geschadet. Rechte Anonymous werdet ihr immer daran erkennen, dass sie neue Ideen entwickeln, die für die Menschen sind. Rechte Anonymous geben nie auf, weil die Idee so lange unsterblich ist, wie es Menschen gibt. Annon.